Hallo und grüß Gott, mein Name ist Bernd Auer. Ich bin bei PD-Experts und wir beraten Firmen bei der Einführung und der Verwendung von CRMs, insbesondere bei Pipedrive. Eine der häufigsten Fragen, die wir gestellt bekommen, ist, wie telefoniere ich eigentlich mit meinem Pipedrive aus dem CRM heraus? Weil die Telefonnummern sind ja dort, am liebsten wollen die Leute dann entweder das Handy oder per Klick telefonieren. Aber wie geht das? Zu dem Zweck habe ich heute einen echten Experten zu Gast. Das ist der Christoph Bünger von der Firma von Mondo. Hallo Christoph. Schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Vielen Dank fürs Interview. Ja, gerne, gerne, gerne. Ähm, Christopher, erzähl mal, wie telefonierenden Stand heute die meisten Firmen in Deutschland? Ja, heutzutage hat sich die Telefonie oder in den letzten äh, ein, zwei Jahren sehr gewandelt mit der digitalen Telefonie, sage ich mal. Äh, früher der Klassiker, ISDN-Anschluss äh, und dann war ein Kabel und dann stand eben ein Telefon auf dem Schreibtisch. Aber auch mit der ISDN-Abschaltung, die ja nun äh, auch den Wandel hervorgezwungen hat, äh, haben sich halt ganz viele Firmen mit auseinandergesetzt mit, wie könnte man das modernisieren und eben anders und besser machen. Und so sind auch diese ganzen äh, Internet, Online, Cloud, Telefonanlagen entstanden, die ja immer mehr auf dem Vormarsch sind. Und Software lässt sich natürlich hervorragend erweitern mit anderer Software und schon kommen wir ins Spiel. Ja. Das ist du, Christoph, du, du sagst ISDN-Abschaltung, wann ist denn tatsächlich soweit? Das war schon geplant für Ende letzten Jahres, ich glaube der aktuelle Termin, jetzt haben sie noch so ein paar Ausläufer, aber das ist wirklich ein total... Äh, Absteigendes, totes Ding. Früher gab es dann immer noch so Zwischenstecker, wo man das noch ein bisschen retten konnte. Das war dann wirklich für die Firmen, die sich da überhaupt nicht mit auseinandersetzen wollten. Aber jetzt ist nur wirklich vorbei. Ja, also, wer über ESDN äh, telefoniert, soll sich wirklich dringendst schnellstens bei dir melden. Gell? Dringendst, ja. Nämlich bei Von Mondo. Was macht ihr genau? Ja, Von Mondo ist eine Zwischensoftware, eine reine Cloud-Software, die eine Telefonanlage mit äh, verschiedenen anderen Software-Systemen verbindet. Das heißt, auf der einen Seite haben wir, binden wir Telefonanlagen an, verschiedenste, also auch Cloud-Telefonanlagen, aber auch klassische äh, vor Ort Telefonanlagen. Wir bekommen die Benachrichtigung, dass ein Telefon klingelt von der Telefonanlage. Und dann fangen wir an, diesen Anruf zu verarbeiten. Mhm. Wer ruft da eigentlich an? Dann suchen wir in allen möglichen Datenquellen, äh, wer mich da anruft. Äh, das kann unter anderem auch ein Pipedrive sein. Zeigen wir dann mit an. Das machen wir nachher noch im Video, das sieht man ganz schön in der Demo. Ähm, sollten wir keine Kontakte finden, suchen wir auch in Online-Telefonbüchern oder auch es gibt so, so Communities, die Spam-Nummern äh, melden. Dann können wir einen Score mit anzeigen und mhm. dann sieht man schon gleich beim Klingeln, okay, das ist hundertprozentig ein Werbeanrufer, kann ich gleich wegdrücken. Mhm. Und äh, wenn wir den Anruf erstmal haben können wir den eben auch an andere Systeme weitergeben, sodass wir in Pipedrive äh, Aktivitäten hinzufügen können und eben da eine Verarbeitung auslösen können. Also verstehe ich das jetzt richtig? Ähm, von Mondo erkennt dann sowohl die, den Kontakt im Pipedrive als auch wenn das jetzt eine, eine Spam-Telefonnummer ist, gleichzeitig? Genau. Ja, wenn wir die Pipedrive-Daten finden, dann mhm. zeigen wir die mit an und protokollieren das da auch mit drin. Aber wenn nicht, dann suchen wir eben schrittweise auch woanders. Mhm. Okay, verstanden. Na spannend. bin ich sehr gespannt auf das Video nachher. Oder auf die Demo. Ähm, beginnen wir damit, wie man mit Pipedrive selber raustelefonieren kann als erstes, okay? Jawohl, gerne. Also eine Möglichkeit, die mir jetzt einfällt, ist, Pipedrive selber bietet den Caller an. Kennst du denn? Ja. ja. Der ist ja im Hintergrund Twilio, äh, amerikanische Firma, gell? Ja. ja. Meine Information ist, dass Twilio in Deutschland manchmal gut funktioniert, manchmal nicht so gut. Hast du Erfahrungen mit Twilio? Ähm, Twilio in der Telefonie selber nicht. Wir nutzen von denen in, in anderen Softwaresystemen von uns äh, mehrere APIs von denen, aber da hatten wir eigentlich keine technischen Probleme. Das lief ganz gut. Ja. Twilio ist ja in dem in dem pipedrive Ökosystem eben auch eine Telefonanlage. Ja? Mhm. Also dann äh, kann man eben die Telefonanlage Twilio direkt mit Pipedrive integrieren und das haben die eben selber programmiert da auch in Pipedrive. Mhm. Von den Kosten her, weißt du, wie Twilio da ist jetzt? Nee, kann ich dir gar nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, Ich da einmal nachgeschaut. Also meine, was ich so gesehen habe, ist, dass es in Europa relativ teuer ist. Also bei Pipedrive muss man erstens die Professional-Lizenz haben, damit man damit telefonieren kann. Da sind ich glaube, fünf Minuten oder so kostenlos dabei. Da zahlt man zusätzlich noch die, die Verbindung, das Verbindung, Entgelt und das ist in Deutschland nicht billig. Das ändert okay. sich auch relativ oft, deswegen weiß ich das jetzt nicht auswendig. Ich blende noch irgendwo einen Link ein, wo man das, wo man das finden. Also das ist eine Möglichkeit. Da hat man natürlich vollständig integriert im in PipeDrive ähm, sowohl eingehende als auch ausgehende andere Ufer protokolliert. Eigentlich eine super smarte Lösung. Ja, aber du müsstest halt deine, deine vorhandene Telefonsystem eben komplett dahin um switchen und dann bist du eben an Twilio gebunden, nur damit du die Funktionalitäten für die Caller äh, in Pipedrive hast. Ja, da telefoniert man dann direkt über, über Voice-Over-IP, über direkt am Computer, ohne, ohne Festnetztelefon. Das muss man extra verbinden. Ja, genau. Hm. Und wir mit Vollmondo äh, binden uns eben, da gibt es die Alternative-Einstellung, dass man eben nicht den Caller haben mhm. muss in Drive und äh, die Telefonnummern eben anklickbar sind. Mhm. Und dann öffnet sich Vollmondo und wir geben den Befehl zum Starten des Anrufs an die Telefonanlage weiter. Mhm. Und da ist eben der Charme, ja, egal welche Telefonanlage, weil wir ja. die ganzen Anbindungen an die, an die Telefonanlagen haben, ja. äh, ist es eigentlich egal und man ist okay. eben nicht auf Twilio angewiesen. Ja, ja, ja okay. Also, das ist eine Möglichkeit, das kann man probieren. Wie gesagt, es ist es von, von manche Kunden berichten, mir dass es gut funktioniert. Manche Kunden berichten, mir dass es nicht so gut funktioniert. Von Preise muss man schauen. Billig ist es, glaube ich, nicht. Das ist das eine. Das nächste, bevor wir jetzt zu, zu von Mondo genau kommen, man kann ja auch übers Telefon telefonieren, übers Handy und übers das, über das, über, über das Android-Telefon, also über iPhone und Android. Funktioniert hast du damit Erfahrungen? Um. Also im Von Mondo Umfeld haben wir ähm, können wir Mobiltelefone eben auch anbinden auf zwei Arten. Zum einen haben wir eine Android App. Android äh, eben uns auch tief genug in das System lässt, um eben auch für die Benachrichtigung bei einem Anruf eine Benachrichtigung zu bekommen und die weiter zu verarbeiten. Mhm. Ähm, oder aber auch über Playstyle oder SIPgate, weil die ja auch mobilen Nummern direkt einbinden und dann bekommen wir eben hintenrum die Benachrichtigungen und die Verarbeitung für die Anrufe. iPhone ist da etwas geschlossener, die lassen uns da nicht ran, da gibt es keine APIs, wollen die auch nicht, haben wir lange diskutiert und versucht. So ist das denn eben mit den iPhones. Wie es halt so ist, gell? Das, was schon noch funktioniert, da hast du diese Telefonfunktion über Windows eben oder über das Mac OSS. Ja. Mac OS. Das funktioniert schon auch. Man klickt da drauf und dann verbindet man halt direkt sein Telefon. Der Nachteil daran ist, es funktioniert halt mit einem Mac-Computer nicht über Android. Genauso wie wenig wie bei einem Windows-Computer nicht über, über ähm, iPhone. Ja. Mit einem anderen funktioniert schon auch. Das ist halt für, für, für Einzelkämpfer sozusagen möglich. Gell? Das ist okay. keine firmen Telefonanlage, sondern halt mehr oder weniger mit dem eigenen Telefon. Das wäre dann für das Starten, aber eben das Anrufe protokollieren und eingehende Anrufe anzeigen ja. und sowas, das kriegst du darüber eben dann halt nicht hin. Ja. Das geht nicht. Da klickt man da drauf, aber der Telefon wird getriggert am Telefon zumindest. Ja. ja. ja. Also das, was, was in dem Zusammenhang schon funktioniert, nämlich über die App telefonieren. Also ich bin bei meinem, bei meinem Handy über die App schneller, wenn ich über Pipedrive telefoniere, als wenn ich in meiner Kontaktliste die, die Kontakte raussuche. Also das funktioniert ja. schon auch noch ganz gut. Ist ja. aber noch immer keine gescheite Telefonanlage. Ja. Reden wir über, über Von Mondo. Ja, Magst sehr du gerne. Mal zeigen was mal, anbietet? Ja, gerne. Ich äh, habe eine kleine Demo vorbereitet. Äh, dafür habe ich mir vorhin einen ganz neuen äh, Von Mondo-Account, äh, der ist ja kostenlos erstmal für 30 Tage registriert. Und wir haben ähm, die Social-Logins alle mit implementiert. Das heißt, wenn ich mich registriere, ich kann es kurz zeigen. Ich mache das mal jetzt präsentieren. Ähm, hier sehen wir den, den, das Portal von, von Mondo. Das heißt, ich bin hier eingeloggt als Christoph Bünger. Ähm, was ich jetzt bei dem gemacht habe, ist, äh, dass ich zum einen auf der einen Seite eben mein Pipedrive verbunden habe. Ähm, das geht dann zu Pipedrive rüber. Autorisierung, ob ich auf die Kontakte und so weiter zugreifen darf. Und äh, auf der anderen Seite habe ich eben mein Playstell. Und damit habe ich eben die ganze Kette eine Seite eine Telefonanlage verbunden und auf der anderen Seite mein Pipedrive. Was funktioniert Was, außer Playstyle noch alles? Ähm, ein Zipgate haben wir direkt angebunden als Telefonanlage oder eben sonst äh, klassisch tapi war oder die Android-App, das sind so die Telefonquellen. Ein Asterisk-Modul haben wir noch, ein Starface-Modul, also da ist schon eine ganze Bandbreite. Alles können wir nicht, weil viele Telefonanlagen oder manche Telefonanlagenhersteller da auch keine offenen Schnittstellen haben für so Echtzeitbenachrichtigungen. Aber die Großen, die ähm, das auch unterstützen, die haben wir auch alle angebunden. Nach was sollen's, sollten sich die Interessenten erkundigen? Haben wir eine Tapi-Schnittstelle? Ist das die richtige Frage? Das ist immer das Einfachste. Entweder es gibt eine Echtzeitbenachrichtigungs-API, aber das können auch alle Telefonanlagenhersteller nichts mit anfangen. Oder aber eben eine Tapi-Treiber für die Telefonanlage. Haben Sie einen TAPI-Treiber? Haben Sie einen TAPI-Treiber? <lacht> Gut, genau. alles klar. Die, nach dem Verbinden dieser PlaceTel und Pipedrive, hat er auch alle Kontakte eben aus diesen beiden Systemen geholt und in regelmäßigen Abständen synchronisiert er die auch. Zum Beispiel habe ich jetzt einen, so einen, so einen Test-Company angelegt in Pipedrive, hier sieht man auch in Pipedrive öffnen, das heißt ich habe da auch wieder die Verbindung direkt zwischen den von Mondo und äh, den Daten in in Pipedrive. Hier habe ich mal eine Notiz angelegt zum Testen, die wird dann hier auch noch mit angezeigt, das sehen wir aber gleich bei einem Anruf auch noch. Die Deals werden angezeigt, eine Deal Zusammenfassung aller Deals und auch die letzten Aktivitäten, was denn da gewesen ist. Mhm. Ähm, das Schöne ist, ich mache jetzt mal einmal einen Testanruf, also das ist äh, meine Testnummer hier, das heißt, äh, wir sehen das auch gleich. Mein Telefon klingelt, ich habe die Anrufbenachrichtigung. Also du wirst jetzt sicher angerufen sozusagen. Genau, von meinem Handy, ne? das ist eben, eben nicht mit, mit von Mondo verbunden und äh, habe... Äh, ähm, also mein Handy ist ein Kontakt in Pipedrive, der jetzt hier angezeigt wird. Genau, da hast du unten, sehe ich schon, in Pipedrive öffnen. Genau, in hm. Pipedrive öffnen. Und diese Nummer, die jetzt angerufen hat, hm. war ja ein, ein äh, achso, der klingelt noch, jetzt lege ich das mal auf. Was man auch sieht, jetzt hier schön in Echtzeit in Pipedrive. Ich habe hier aufgelegt auf meinem Handy, hier hat das jetzt äh, als verpasst, ich bin ja nicht rangegangen, dir mhm. das an, hat 34 Sekunden geklingelt. Mhm. Ähm, der Anrufer war SCAVEX Software, also hier mein, mein Christoph Test Account, auf welcher Leitung hat der angerufen mhm. und habe hier sogar auch noch wieder die Verbindung zurück in Fonmondo, dass wirklich diese beiden Systeme da eins zu eins äh, zusammenarbeiten. Mhm. Was passiert, wenn du dran gehst, wenn du abhebst? Ähm, dann würde er den eben mit Dauer hier protokollieren. Während der aktiv ist, steht hier aktiv und äh, am Ende die Dauer äh, würde er dann da auch mit protokollieren. Kann ich, Blöde Frage jetzt, aber kann ich irgendwo nebenbei Gesprächsnotizen schon nehmen oder mache ich das danach? Ähm, Kannst du danach machen, aber auch in von Mondo haben wir auch intern hier Notizfelder, was auch in der Benachrichtigung eben angezeigt wurde, Notiz hinzufügen, und dann kannst du ah, okay. eben da auch schon die okay. Gesprächsnotizen erfassen. Also während des Gesprächs geht es. Während des Gesprächs, ja. ja das ist richtig, ja. Okay, ja. Klar. Und was du eben hier auch hast, ist diese Anrufhistorie von einzelnen Kontakten oder eben auch die Historie aller Anrufe. Ähm, gut, das ist jetzt immer der gleiche, weil ich jetzt äh, heute Morgen zum Testen da ein paar Mal angerufen hatte. Und äh, weil wir alle Anrufe jetzt haben, können wir eben auch diese Berichte erstellen über die Telefonie. Mhm. Das heißt, es äh, gibt zwei schöne Fälle, ich habe eine Bestellhotline mhm. und kann jetzt über die Berichte herausfinden, wie viele Kunden äh, kommen denn gar nicht durch. Mhm. Wenn ich eine Bestellhotline habe und da sind 25 Prozent aller Anrufe, mhm. mh, können wir gar nicht annehmen, weil wir das eben nicht, nicht schaffen, die anzunehmen, sieht man das hier sehr sehr schnell. Mhm oder eben auch ausgehend äh, Vertriebler oder sowas wie wie effektiv kommen die eigentlich durch. Ja. Ich werde das das kann man auch sehr schön dann auch, wenn man es möchte direkt auch im Pipeline abbilden durch die durch die durch die Benennung. Ich brauche nur noch den Aktivitäten filtern, die ein Telefonat sind und die in Klammer daneben verpasst stehen haben. Also das kriege ich da genau. auch in, durch, dank deiner dank deiner ja. Anbindung. Ja. Genau, das könntest du also in Pipelife dir deine Berichte eben selber zusammenbauen, mhm. wenn du da sehr fit bist, oder nimmst du oh, unsere, unsere vordefinierten. Wenn jemand nicht fit ist, pd-experts.com. Entschuldigung. <lacht> okay. Ja, kein Problem. Ja. Ja. Ähm, auch interessant eben so geografisch, äh, wo auf der Welt telefoniere ich denn und wo kommen die Anrufer her und wo rufen wir denn so an. Mhm. Das war, ist jetzt für eingehende mhm. Telefonate. Also das ist jetzt auch, hätte ich jetzt von, von meinem Festnetztelefon, also von meiner PlayStation Leitung einen anderen angerufen, der, der ein Pipedrive-Kontakt oder -Company hier wäre, mhm. würde das mit der, mit der Protokollierung hier genauso funktionieren. Mhm. Und die zweite große Funktionalität hier für Pipedrive ist eben das Anrufen. Ähm, das heißt, hier ist äh, eigentlich ist das belegt mit Calling-App, mhm. aber von wo man nur sich da eben einklingt geht von Mondo auf mhm. und ich kann jetzt sagen, okay, mit welchem Telefon soll er denn jetzt hier anrufen? Also ja, mhm. ähm, ich kann so. mehrere Telefonnummern sozusagen hinterlegen? Genau, alle, ja. die du in Playstyle hinterlegt hast ja. äh, und äh, kannst du dann sagen, okay, das ist jetzt hier mein, mein Tischtelefon ja. und wenn ich jetzt auf Anruf starten klicke, dann ja. geht das Gespräch los ja. mit meinem Tischtelefon. Ich habe gerade einen, einen Kunden gehabt, der sehr regional telefonieren möchte. Der sagt, er braucht eine, in meinem Fall jetzt 0931-Vorwahlnummer für, für Würzburg, damit er halt die Franken ansprechen kann. Und der hätte gerne in Hamburg eine ganz andere Vorwahl. So was geht dann? In Plessia, ja. Ich meine, in Deutschland ist ja die Adressverifizierung für mhm. lokale Rufnummern. Mhm. Aber solange er dort äh, Verifizierungsdokumente einreichen kann, die belegen, dass er einen, einen örtlichen Bezug eben zu Hamburg hat, dann kriegt mhm. er auch eben Hamburger Nummern oder wo mhm. auch immer er sie haben möchte. Mhm. Verstanden. Sehr ja. praktisch. Aha. Okay. Genau. Und das macht eben im täglichen, ich meine, wenn du, wenn du solche Telefonnummern eben immer abtippen willst auf dem Tischtelefon und du telefonierst 30 Mal am Tag. Äh, und dann kannst du ja schon ausrechnen, wie viel Zeit da verloren geht. Ja, ja. Und was ich eben total spannend finde, ist eben auch beim, beim Anrufen, dass du sofort siehst, wer es wer ist. Ja? Du ja. musst nicht rangehen und sagen, wie war Ihr Name nochmal, ja. wie war irgendwas, und dann fängst du an zu suchen ja. und so. Ne? Ja. Was wir auch mit haben, ist, äh, Pipedrive ist ja nur eine unserer Integrationen. Äh, ein spannendes äh, Add-on ist auch für eine Zahnarztpraxis-Software. Okay. Das heißt, du rufst bei deinem Zahnarzt an ja, und die ja. sagen, ah, schönen guten Tag, Herr Auer, Sie rufen an wegen dem Termin morgen. Ja, und ich kann vielleicht gar ja. ja nicht meinen Namen sagen, weil ich so eine geschwollene Backe habe. Ja, ja, ja, aber die sehen es eben, eben sofort. Und sonst ist es ja immer, ach, geben Sie mal Ihr Geburtsdatum, ich finde Sie gerade nicht und hin und her. Und wenn du das bei Zahnarztpraxen eben zusammenzählst, ich mein, wie viele Anrufe die am Tag kriegen, und Spaß bei jedem 30 Sekunden, weil du das eben nicht suchen und äh, fragen musst, ja. das ist schon Effektivitätssteigerung ja. ohne Ende. Und auch eins noch ist Shopware, ja. haben wir auch. Ja. Bist du Online-Shop-Betreiber, ja. ruft dich einer ja. an und du sagst, ah, Herr Auer, Sie rufen an wegen Ihrem Paket, das ist heute Morgen abgeschickt, ohne dass du überhaupt einen guten Tag gesagt hast. Ja? Ja, das ist genau damit verblüffen wir immer wieder unsere, unsere Leute, unsere, unsere potenziellen Kunden. Ähm, füllen die ein Webformular aus, geben dort die Telefonnummer an und dann passiert es regelmäßig, dass sie zwei Stunden später aus irgendeinem Grund anrufen. Und ich sage dann hm. Hallo, Herr Müller. Und der, genau. und der wundert sich, ha, ah, Sie wissen schon meine Namen und die, ja, ich habe ein gutes CRM. Okay. Ja. einfach. Ja. So einfach ist es. Das. Das, das sieht man aber auch im Laufe der, der Zeit, wie sich das verändert hat. Also von Mondo haben wir angefangen, ich glaube, Soft Launch 2016 oder so. Und wenn wir da die Leute beim Klingeln mit Namen begrüßt haben, ja. das war noch so huch, ja, genau. aber inzwischen ist das schon, schon relativ gang und gäbe. Also sind nicht mehr ganz so äh, erstaunt. Ja, ich sage, als Kunde kann ich mir das heutzutage fast erwarten. Das ist halt ja dieser kleine Vorsprung vom, vom Mitbewerb, den ich dann halt habe, wenn ich solche Sachen beherrsche. Ja. Ja, also man muss egal wen in der Firma anrufen können und der sagt dann möglicherweise Hallo Herr Müller, der weiß, ah, ihr Ansprechpartner ist der Norbert Huber, ich verbinde sie. Genau. Das darf man sich heutzutage erwarten. und Das kann man machen. Also, der Norbert Huber, ich weiß ich ne? Wie es dir geht, aber ne, was, was ich immer noch denke, ist, ähm, wir versuchen ja auch immer unsere Partnerschaften zu erweitern und sowas. Ich stell dir vor, du rufst bei deinem äh, Lieblingslieferdienst an ja. und der sagt: Ja, schönen guten Tag, Herr Auer, das gleiche wie letzte Woche. Ja, alles klar. Das ja. ärgert mich immer. Ich weiß, ich habe meinen Lieblingslieferdienst und die ja. fragen mich jedes Mal das Gleiche Mal. nach der Adresse. Und und du so, musst erzählen, so, ich hätte gerne die Pizza mit Ananas und ohne, ohne Mailan. Äh, genau. Ohne ja. Jedes Mal das Gleiche erzählen. Jedes Mal das Gleiche. Und ja. jedes mal wieder die Adresse und wo unser Haus ist und ja. so. Ja. Meistens auch noch der gleichen Person, aber das ist wieder. Ja. Ich, bin besser, wenn ich das stimmt. Ja, das ist es ist einfach. Gut telefonieren ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Ein, ein Thema noch. Du hast vorher gesagt, diese Festnetztelefone. Auch da wieder. Ihr bietet auch die Dienstleistung an, dass man die Festnetztelefone Internet fit macht sozusagen. Ähm, ja, gut, die Telefonie ist ja für Von Mondo ist ja ausgelagert auf die ja. Telefonanlage. Ja. Und was die Telefonanlage nachher an Festnetztelefonen oder Mobilgeräten, ob die das auch ja. mit äh, integrieren oder so. Ja. Ja. Ähm, ich Schaut sich das zumindest mal an, ob ja. ihr das könnt. Ja. ja. Aber das ist eben für uns als, als, als, als CRM-Partner eins der Dinge, da sage ich, ich will mich damit nicht beschäftigen. Wir können uns da nicht auch äh, einarbeiten, weil es da so unterschiedliche Komplexitäten ja. gibt. Also wir haben das mit zwei, drei unserer Schützlinge gemacht. Wir haben es immer hinkriegt, aber es war immer eine unglaubliche, ein unglaublicher Kampf damit. Also da sind wir sehr froh, dass wir euch als Partner gewonnen haben, dass wir das jetzt auch als unseren, unseren Schützlingen anbieten können. Ja, sehr gerne. Mhm. Und wir freuen uns, einen starken Pipeline-Partner gefunden zu haben mit euch. also Wie wird denn's? Wir werden unser Bestes tun. Ja. Von den Kosten her, da müssen wir auch noch kurz sprechen. Wie, wie, wie, mit was muss ich da rechnen? Von Mondo ist ja eine reine Cloud-Software und wir haben das im Abonnement. Mhm. Das günstigste Abonnement bei dem Jahresabschluss sind 14,90 Euro plus Mehrwertsteuer. Mhm. Da sind enthalten fünf Leitungen in Von Mondo und zwei Benutzer. Und dann gibt es so Staffelpreise nach oben mit fünf Benutzern, zehn bis hunderte. Das also, schreckt mich jetzt gar nicht. Dann wird es dann auch günstiger nachher. Ja, ja, ja. Ich, ich kenne ich kenn andere Marktbegleiter, die sind dann deutlich teurer auch. Also sehr, sehr fair kommt mir das vor. Und dazu muss man dann auch noch rechnen, die normalen Gebühren für, für die Telefonie über Zipgate, Playstell oder was auch immer. Genau, also die mhm. Telefonkosten, das macht die Telefonanlage. Mhm. Und auch auf der anderen Seite eben ein Pipedrive-Abo ist da eben nicht mit drin. Aber was wir eben haben, diese Add-On-Kosten. Also du musst nicht bei uns in, in von Mondo denn noch ein extra Gebühr für deine Pipedrive-Anbindung bezahlen oder für irgendwas anderes. Ja. Sondern wir kennen nur 30 Tage kostenlos und das kannst du dann auch kostenlos weiter nutzen. Das ist ja. dann eingeschränkt und ein paar Add-Ons sind dann eben nicht mit drin. Mhm. Und äh, dann gibt es einen Professional und da ist eben alles drin, der Flatrate, die ganzen Add-Ons, äh, Anrufhistorie für immer, Kontakte unlimitiert und so mhm. weiter. Also... Mhm. Passt. Das werden wir uns im Detail anschauen. Wenn wir jemanden ja. haben, dann wissen wir, wo wir dich finden. Wo wir dich finden. Wenn Sie Fragen haben, gerne an. Von Wonder direkt. Ihr Kontaktdaten blende ich noch ein oder pd-experts.com. Christoph, vielen Dank für deinen Besuch. Super spannendes Thema. Ja. Ich freue mich auf viele gemeinsame Leute, die mit uns telefonieren. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Bernd. Danke dir. Ciao. Ja, tschüss.